Fort- und Weiterbildungen sowie stetiger Austausch mit der Branche sind ein wichtiger Schlüssel für den nachhaltigen Erfolg von Stadtwerken. Themen wie Energieeffizienz, Klimaschutz oder alternative Energiequellen bekommen ständig neue Impulse, auf die Sie reagieren müssen. Deshalb bietet Ihnen die ASEF zahlreiche sowie vielfältige Seminare, Workshops, Lehrgänge und Erfahrungsaustausche. Zum Beispiel gibt es für eine individuelle Wissensvermittlung unsere Inhouse-Seminare. Im Mittelpunkt stehen dabei immer Ihre eigenen, tagesaktuellen Themen. Beim Erfahrungsaustausch findet ein thematischer und vertraulicher Austausch unter Stadtwerken statt, wohingegen unsere saisonalen Veranstaltungsreihen auch den Austausch zwischen Kommunen und Stadtwerken garantieren. Unsere Web- und Präsenzseminare beinhalten Grundlagenschulungen sowie Qualifizierungslehrgänge für Neu- und QuereinsteigerInnen aus Ihrem Unternehmen. Im Gegensatz dazu kommen unsere bereits genannten Inhouse-Seminare für ganze Abteilungen in Frage. In unserem Veranstaltungskalender finden Sie alle geplanten Veranstaltungen und können sich dort ganz einfach anmelden. Viele Veranstaltungen sind für Asif-Mitglieder ohne Zusatzkosten buchbar. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.